So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag für heute. Es geht äh, weiter mit der Automatisierung und zwar ähm, Andreas Schmidt wird uns über Geodatenmanagement mit äh, Gretel erzählen. Der Name ist schon sehr vielversprechend und bin ich gespannt, was das sich dahinter verbirgt. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Andreas Schmidt. Ähm, ich äh, erzähle euch äh, über Geodatenmanagement mit Gretel. Schön, dass sich doch noch einige hier eingefunden haben, auch zu dieser späten Stunde. Ähm, kurz über mich, ich bin Geomatikingenieur und arbeite beim Amt für Geoinformation des Kantons Solothurn in der Schweiz. Ich habe euch da äh, das auf der Karte markiert, wo Solothurn, der Kanton Solothurn liegt. Wir betreiben ähm, die kantonale Geodateninfrastruktur. Und zwar setzen wir hierfür schon seit ca. 2001 Open Source gis Software ein. Das hat angefangen mit Map Server und PostGIS. Irgendwann ist QGIS dazugekommen. Irgendwann haben wir auf QGIS Server umgestellt. Und seit kurzem ist auch eine neue WebGIS Client Anwendung online, die auf QGIS Web Client basiert. Und weil, wir, weil, weil einige Dinge schon, schon sehr, sehr alt sind, stellen wir eigentlich alles um. Und da ist auch das für die, die, äh, fürs Geodatenmanagement hinzugekommen. Ähm, ich habe es schon erwähnt: quasi Ausgangslage. Wir haben schon rund 15 Jahre die, die, die bisherige Geodateninfrastruktur im Betrieb. Und ein Aspekt davon waren immer die Datenimport- und Datenexport-Skripte. Und die waren nach dieser doch schon langen Zeit einfach nicht mehr überblickbar. Einerseits waren sie, oder sind, sie sind sie immer noch in, in unterschiedlichen Sprachen geschrieben. Da gab es und gibt es Shell-Skripts und PHP-Skripts, meistens in uralten Versionen. Irgendwann sind Python-Skripts dazugekommen. Ein sehr wichtiger Import ist direkt in Java geschrieben und wahrscheinlich gibt es noch einige, einige Sprachen mehr, die, dazu, die ich da nicht, nicht aufgefunden habe. Ähm, dann nutzen die, die Importskripte auch unterschiedliche Werkzeuge, wenn sie irgendwelche externen Befehle aufrufen, beispielsweise Ogre to Ogre oder SAP-to-PGSQL, um Daten von einem Shape-Format in die PostGIS-Datenbank zu importieren. Vielfach sind, ähm, ist, ist die Logik auch irgendwo in Datenbankfunktionen auf der PostGIS-Datenbank versteckt oder sogar irgendwo in komplizierten Views, die dann auf irgendeine Art materialisiert werden, äh, was, was dem Überblick leider nicht förderlich war. Und dann weisen die Skripte auch unterschiedliche Qualitätsstandards auf, gerade bezüglich Logging oder Fehlerbehandlung, und dann auch bezüglich Überwachung gibt es Skripte, die da sehr vorbildlich programmiert sind, und andere, die beispielsweise genau im kritischen Moment halt eben nichts loggen. Und zu guter Letzt sind all diese Skripte und Jobs auf unterschiedlichen, äh, laufen auf unterschiedlichen Umgebungen. Meistens sind es Chrome-Jobs, die aber zuerst mal auf dem einen Server installiert wurden. Irgendwann wurden die neueren auf einem neuen, neuen Server installiert und sie sind zudem auch noch über verschiedene Benutzeraccounts verteilt, weil man ein bestimmtes Skript eben über die Chrome-Tab eines bestimmten Users laufen haben wollte, damit das mit den Berechtigungen stimmt. Aber wie schon gesagt, um, um irgendeinen bestimmten Job dann zu finden, muss man zuerst sehr lange suchen. Ähm, dazu gibt es ja das bekannte Kinderlicht und das passt, passt sehr gut auf, auf unsere Situation. Auch wir verliefen uns irgendwo in einem gewissen Sinn im Wald. Und es war so finster und auch so bitterkalt. Wir haben uns irgendwann einfach nicht mehr zurechtgefunden. Und wir haben gemerkt, da muss eine neue Lösung her. So die erste naheliegendste Variante wäre gewesen, weiter wie bisher, aber besser. Wir hätten also einfach alle Skripts neu schreiben müssen, möglichst in guter Qualität. Aber wir hatten das Gefühl, da muss es noch etwas, etwas Besseres geben etwas anderes und haben uns auf die Suche gemacht. Und so langsam hat sich dann diese andere Lösung äh, abgezeichnet und ich muss sagen, das ist wirklich eine coole Lösung und wir nennen sie eben Gretel. Ich komme noch dazu, weshalb die so heißt. Wir haben realisiert, dass so ein Geodatenfluss oder allgemeinen Datenfluss oder eben ein Datenimport oder Datenexport in aller Regel eine Verkettung von einzelnen Schritten ist, was ich da in der oberen Grafik so symbolisch dargestellt habe. Und dass es hier eine Analogie zum Bauen von Software gibt, auch wenn man eine Software publiziert, wird die zuerst kompiliert, dann laufen Tests, dann wird die paketiert, wird irgendwo hochgeladen und bereitgestellt und so weiter. Und unser Credo war, dass wir möglichst auf bestehendem Aufbauen wollen, eben nicht das Rad neu erfinden wollen und, haben, und sind dann auf das Gradle-Build-Tool gestoßen, das ich da mit der URL angegeben habe. Ist eben ein Tool ursprünglich, um Software zu bilden. Und der große Vorteil, der, den wir bei Gradle gesehen haben, ist, dass es dass das diese Verkettungslogik übernimmt nämlich wenn ein Step-Fail schlägt, schlägt der ganze Job-Fail. Und das ist auch das, was wir wollen, damit nicht irgendwelche halben Sachen rauskommen. Zum Beispiel ein klassischer Fall in den alten Skripten, es wird zunächst der Inhalt einer Tabelle komplett gelöscht, weil ja neue Daten kommen. Wenn aber das File, das da importiert werden soll, leer ist oder einfach nicht da ist, dann bleibt am Schluss eine leere Tabelle zurück. Und solche Sachen eben mangels mangels äh, kompletter Überwachung der, der Importskripte haben wir meistens erst angemerkt, wenn ein Kunde reklamiert hat, weil, weil er eine leere Tabelle gefunden hat. Ähm, nun zu, zu Gretel. Gretel haben wir als Plugin für Gradle umgesetzt. Ähm, Gradle lässt sich eben erweitern mit Plugins. Ich habe da die URL aufgeführt, wo man das die, eine kurze Information über dieses Plugin findet, wie man es dann eben benutzt. Und damit komme ich auch zum Namen. Gretel ist eben ein ETL-Werkzeug. ETL steht für Extract, Transform, Load. Das kennen sicher einige. Ähm, quasi eben ein, ein Tool, das Daten von irgendwo extrahieren kann, sie umbauen kann und wieder in eine andere Daten in eine Zieldatenquelle laden kann und es baut eben auf Gradle auf und deshalb sind wir auf den Namen Gretel gestoßen gekommen. Den Code von, von Gretel findet man auf, auf GitHub und ähm, die Software steht unter der MIT-License, die eine, eine Open-Source-Lizenz ist. Nun zu den, zu den eigentlichen Features von Gettl. Äh, Gretel bietet, bietet sogenannte Steps an. Zunächst einmal für eben Import und Export von Daten, was quasi den Extract- und Load-Teil von, von ETL abdeckt. Da ist zunächst einmal ein Step, ein, ein, der DB-to-DB-Step. Mit diesem kann man Daten von einer Datenbank in eine andere kopieren. Das benutzen wir seit Neuem sehr, sehr häufig, weil wir ähm, bisher haben wir eigentlich mit fast nur einer, einer riesigen Datenbank gearbeitet. Neu trennen wir das auf und führen eine Erfassungsdatenbank und eine Publikationsdatenbank. Und da gibt es äh, entsprechend sehr viele Jobs, die eben die Erfassungsdaten, aus der Erfassungsdatenbank in die Publikationsdatenbank kopieren. Dann ein weiteres sehr wichtiges, sehr wichtiger Teil von, von Gretel sind viele Interlis-Steps. Ähm, Matthias Kuhn hat in seinem Beitrag schon <lacht> über Interlis äh, gesprochen, was das ist. Ich, ich möchte es kurz fassen, quasi beim Sterneintrag unten. <lacht> es ist ein Beschreibung- und Transferme Transfermechanismus für Geodaten, das eben eine Schweizer Norm ist, die seit 2003 existiert, in einer früheren Version sogar schon, schon seit früher. Und diese Interlist-Steps, die nutzen ili pg das Matthias Kuhn auch schon das auch in seinem Beitrag vorgekommen ist. Ähm, mit ili kann man, das ist bei mir jetzt an, an der letzten Stelle, quasi ein Schema importieren gemäß einem Interlist-Modell. Das ist der ili 2 Imported Schema Step. ili kann aber auch Daten gemäß dem Modell importieren oder gemäß dem Modell aus, dem, aus einem Schema exportieren. Und dann bietet es sogar noch ili 2 Replace und ili 2 Update, um nur Teildatensätze zu importieren. Und dann ist da noch der ILI-Validator, der dient dazu, Interlist-Daten, die, die wir geliefert bekommen, zu validieren, ob sie einem bestimmten Interlist-Modell entsprechen. Dann gibt es Quasi fast das analoge auch für das CSV-Format, CSV-Export, CSV-Import und CSV-Validator. Ähm, auch CSV-Daten können wir so gegen ein Interlist-Modell äh, validieren, das ist äh, noch, noch speziell, aber eben sehr elegant. Dann kommt das gute alte Shapefile, das wir da auch noch mit reingenommen haben. Wir haben es bis jetzt nicht mal wirklich eingesetzt. Ich hoffe, das wird so bleiben. Und das ist da in der übernächsten Zeile, also Ausblick Geopackage soll da in Bälde auch noch, noch dazukommen. Und dann habe ich Sie sehen, äh, mein Chef hat da vor kurzem noch was eingebaut, den Rasterexport, Raster Export, um eben Rasterdaten, die in, der po in einer Postgis Datenbank äh, vorliegen, in ein, in ein Bildformat zu exportieren. Dann der andere Teil, äh, Step also das ist ein Gettle-Step für den Datenumbau, eben für den Transform-Teil von, von, von ETL, ist der sogenannte SQL-Executor. Der kann innerhalb einer DB, einer Datenbank, einen Datenumbau machen, indem in man ihm einfach beliebiges SQL mitgeben kann, das er dann auf der Datenbank ausführt. Da kann man dann auch ganz viele Vielleicht nicht so offensichtliche Dinge machen. Man kann eigentlich eine ganze Datenbank so mit Inhalt füllen, mit der man irgendwie zu, zu arbeiten beginnen möchte. Mit diesen äh, Steps ist eben Gretel ein, schon ein ETL-Werkzeug. Äh, wir nennen es Datenbankzentrisch, weil weil es, es auf der Funktionalität von einer Datenbank, von einer PostGIS-Datenbank äh, basiert und auch weil die Sprache, um so einen Datenumbau von einem Modell in ein anderes Modell zu erreichen, einfach SQL ist. Das hat den großen Vorteil, dass man nicht noch eine zusätzliche Sprache oder eine bestimmte Software erlernen muss, sondern wenn man SQL kann, kann man Datenumbauten machen mit Gretl. Und, ähm, Hervorzuheben und sehr, sehr sinnvoll finde ich die, die Trennung durch diese einzelnen Steps von Datenimport und Datenumbau. Wir haben in unseren alten Skripten das teilweise vermischt und das hat sich ja, hat, hat eigentlich fast nur Nachteile. Und dann ist Gretel schön modular, weil, weil das mit den einzelnen Steps funktioniert. Es lässt sich also sehr also problemlos erweitern um, um, um einzelne Steps. Nun, wie sieht so ein Gretel-Job aus? Ich habe da quasi das Hello Gretel-Beispiel ähm, zusammengestellt. Am Anfang gibt man, gibt man an, wo, wo es einige Abhängigkeiten, eben gerade Interlist- Abhängigkeiten findet, die es braucht. Und da im, im Plugins-Bereich gibt man an, dass man eben das Gretel-Plugin verwenden will. Dann noch ein, ein zwei Importzeilen und dann kommt eigentlich der, ein, der, äh, ja, der eigentliche Task. Ich habe ihn Hello Gretel genannt. Man muss ihm einen Namen geben, angeben, von welchem Typ er ist. Es ist ein db2db-Typ. Dann gibt man ihm per JWC-Verbindung äh, die Verbindung zur Quell- und zur Zieltabelle an. Äh, zur Zieldatenbank an mit Benutzernamen und Passwort und kann ihm dann eins bis mehrere Transfersets übergeben. Transferset meint umfasst eine SQL-Query, die in einem File vorliegen muss. Mit dieser werden Daten aus der Quelldatenbank geholt und dann gibt man ihm an die Ziel, das Zielschema Zieltabelle wohin denn diese Daten sollen und mit, wenn man da noch true hinten anhängt, dann wird die Zieltabelle eben zuerst gelöscht, bevor die Daten importiert werden. Dann unten zwei Beispiele, wie eben diese SQL-Queries aussehen können. Sie können ganz simpel sein. In der zweiten habe ich sogar schon, sogar hier schon einen kleinen Datenumbau, aber so einen minimalen Datenumbau eingebaut, dass da irgendwie die Spalte 2 noch mit irgendeinem Wert multipliziert wird. Um das Ding dann auszuführen, ruft man auf der Kommandozeile Gradle auf, muss man Gradle halt zuvor installiert haben und hinten als, als Argument de, den Namen des, des Steps, den Gradle ausführen soll. Gradle holt sich dann, weil wir das ja am Anfang angegeben haben, all das, das Plugin und alle benötigten Abhängigkeiten. Dann weiter zu den Features, die, wir aber nicht, die nicht wir programmiert haben, sondern die einfach also die ganze Fülle von Features, die eben Gradle mitbringt. Da gibt es zum Beispiel einen Copy Task zum Kopieren von Dateien und Verzeichnissen oder auch zum Zippen und Entzippen von Dateien. Dann bietet eben Gradle diese Kontrolle von Abhängigkeiten von Tasks untereinander. Ich habe hier ein Beispiel der Task Unzip Data der vom Type Copy ist, der hängt eben von irgendeinem vorangehenden Step-Download-Data ab. Ähm, dann übernimmt Gradle auch das Fehler-Handling. Kann, man kann mit Loops über einzelne Teildatensätze iterieren. Und weil ja Gradle mit Plugins erweiterbar ist, können wir, ähm, haben wir nochmals viel, viel Viele Tasks mehr zur Verfügung. Zum Beispiel nutzen wir den Download-Task aus einem äh, Download-Plugin. Ähm, genau da wäre ein Link auf ein, ein, einen umfangreicheren Gretel-Job. Da möchte ich nicht im Detail darauf eingehen. F äh, ich, ich, lasse, ich habe das einfach in die Folien mit aufgenommen, um das, falls das jemand äh, selber anschauen möchte. Ähm, ein Job, der eben einige Schritte hintereinander ausführt mit, mit diesen Abhängigkeiten. Dann ähm, brauchen wir noch eine Komponente für die Steuerung der ganzen Jobs. Eben, das, es waren ja Grundjobs bisher und wir brauchen irgendwas, das eben die Gettle jobs anstößt. Und auch hier, wir, ja, auch hier wieder unser Credo war, wir wollen auf bestehendem Aufbau und wir wollen nichts programmieren lassen, dass da irgendwelche Gretel-Jobs startet. Und wir haben da Jenkins gefunden. Den, also Jenkins nennt sich, nennt sich Automation Server. Äh, Jenkins kann man eben angeben, zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, soll dieser Job ausgeführt werden. Jenkins checkt dann den Gretel-Job aus einem Repository aus. Aus. Wir haben alle Jobs in einem GitHub Repository und, und führt ihn dann aus. Vorteile von, von Jenkins ist zunächst einmal, dass, dass Jenkins die Logs und den Verlauf äh, selber, selber vorhält. Dadurch ist das alles sehr transparent. Ähm, Jenkins bietet auch, bietet auch äh, die Benutzeranmeldung, Rechteverwaltung und zum Beispiel E-Mail-Versand, falls etwas, etwas fehlschlägt. Und wir haben hier alle Jobs an einem Ort. Alle Benutzer, die ein Login für, für Jenkins haben, können, können da schauen, was, ob, ja, was mit den Jobs gerade los ist. Ähm, kurz einige Bilder, wie das aussieht in, in Jenkins. Das ist die Übersicht über alle Jobs. Hier die Ansicht eines einzelnen Jobs, wo man links außen eben den Bildverlauf, die, die, die letzten Ausführungen aufgelistet bekommt. Und beim roten äh, Punkt sieht, dass da etwas schief gelaufen ist, wenn man da draufklickt und die Konsolenausgabe sich anzeigt, kriegt man eben die, die Log-Ausgabe. Und Jenkins bietet noch die sogenannte Blue-Ocean-Oberfläche, ähm, ja, es ist eine etwas einfache Oberfläche, die, die erst noch, noch gut aus, ausschaut. Ähm, Eben, wir führen die Gretel-Jobs in einem GitHub-Repository, habe ich die URL da an, angegeben. Auch hier wieder Vorteile, das ist für alle einsehbar, also es ist sogar öffentlich äh, einsehbar. Ähm, GitHub unterstützt natürlich äh, die Nachvollziehbarkeit von Änderungen, dank der Versionierung. Und auch hi hier haben wir schön alle Job-Definitionen an einem Ort. So sieht so ein Job aus auf, auf GitHub. Da ist das Build Gradle, das ist so die zentrale Komponente. Und dann sind da noch äh, SQL-Skripte dazu, äh, die dieses Build Gradle benötigt. Ähm, Damit, ja, das ist die zweitletzte Folie. Wir betreiben das Ganze also von Gretel. Produzieren in Docker-Container und das Ganze betreiben wir dann in einer OpenShift-Umgebung. Jenkins als Docker-Container und Gretel als Docker-Container. Äh, haben wir bis jetzt gute Erfahrungen damit gemacht. Äh, und dann noch mein Fazit. Äh, ja, bisher läuft das wirklich alles robust und zuverlässig. Ist sehr übersichtlich, ähm, flexibel einfach und einfach erweiterbar dank dem Step-Konzept. Wir sind absolut zufrieden und werden da sicher auch noch weiteres dazu entwickeln lassen. Und wir freuen uns auch, wenn das vielleicht von anderen Benutzern eingesetzt wird. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. So, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Gibt es Fragen? Ja, vielen Dank. Sieht sehr interessant aus. Ähm, wenn ich das richtigen Kopf habe, erlaubt es Jenkins ebenfalls, eventbasiert Dinge auszuführen. Macht ihr genau. alles über regelmäßige Aufträge oder habt ihr auch ähm, Logik drin, wenn da neue Daten reinkommen, dann ähm, erzeugen wir etwas anderes über Gretel? Das haben wir bis jetzt nicht. Das sind so ein, ein guter Teil sind regelmäßige, äh, regelmäßige Starts eben über eine Cron-Tab. Und der andere Teil sind Jobs, die man nur manuell ausführen kann, sich also in Jenkins einloggen muss und dort auf einen Button klicken, um ihn, ihn manuell zu starten. Aber das andere wäre durchaus möglich, weil es Jenkins eben unterstützt. Danke. Äh, noch eine zweite Frage, vielleicht habe ich es verpasst. Ähm, wird das andersweitig bereits eingesetzt oder ist das bis jetzt lediglich bei euch? Weil ich habe das Gefühl, das ist etwas, was wirklich noch für viele Leute interessant sein könnte. Ja, es ist bis jetzt lediglich bei uns, aber ich hoffe, dass nach dieser Präsentation sich das ändert. <lacht> Danke. Okay. Ja, Ja, meine Frage wäre, setzt das nur für interne Datenströme ein oder ist es auch für ein Exportportal, also für einen Kollegen, der, der Exporte fertigt, über ein Webportal aufrufbar? Ähm, grundsätzlich kann man Jenkins absolut in, im, im Web betreiben. Und von den Datenströmen her, ja, es ist bei uns bis jetzt nur intern, wir wir werden aber ähm, zum Beispiel von einem externen FTP-Server Daten holen. Ah, wir, wir holen schon jetzt von einem, ja, ich glaube, es ist ein FTP-Server, Datenfiles und genau, Uploads auf einen FTP-Server machen wir auch. Ich denke auch, die, die Datenbanken könnten irgendwo, oder eine der Datenbanken könnte irgendwo extern sein, wenn die eben zu, zu, ja, den Zugriff erlaubt. Sie haben vorhin noch gesagt, dass man auch raster aus einer Postgres-Datenbank rausziehen kann und als Karte darstellen kann. Kann man umgekehrt auch zum Beispiel zu einem Geotiff in eine Datenbank damit einspielen lassen? Gibt es da Bestrebungen in der Richtung? Oder? Ich weiß nichts von Bestrebungen, aber ich nehme an, dass das relativ einfach äh, umsetzbar wäre. Dann habe ich noch eine Frage und zwar: ähm, so ich, äh, die, Das Kretel ist auf kann mit räumlichen Daten auf jeden Fall umgehen, aber es ist auch möglich, damit nicht räumliche Daten einzuspielen. Habe ich das richtig so verstanden, oder? Ja, absolut. Also gerade das CS-Format, das sind häufig nicht räumliche Daten oder Daten, die Maximum eine x- und y-Koordinate mitliefern. Aber es äh, ja ist absolut auch für nicht räumliche Daten nutzbar. Okay, danke. Okay, dann, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, dann äh, beschließen wir jetzt die Session und um äh, 7 Uhr geht es dann weiter mit der Abendveranstaltung. Danke. Danke.